Hallo, ich bin Petra Bäumer, ich bin Online-Redakteurin bei der Bundeszentrale für politische Bildung, kurz auch BPB genannt und beschäftige mich dort vor allem mit Social Media und auch der Weiterentwicklung von Dialogformaten.